Hallo und herzlich willkommen zur Bühne 3 und der Nachmittagssession auf der FOSCIS-Konferenz 2022. Vor uns liegen drei wirklich spannende Vorträge. Zwei haben wir schon auf Band aufgenommen, die werden gleich eingespielt und einen Vortrag werden wir auch live hören. Wir beginnen mit dem Vortrag GeoNetwork UI, eine andere Sicht auf die Metadaten von Tobias core und Olivier Guyot von Camp2Camp. Herzlich willkommen und an die Regie, Mats ab bitte. Hallo und herzlich willkommen zur Präsentation von GeoNetwork UI, eine andere Sicht auf die Metadaten. Mein Name ist Tobias Kor, ich bin Frontend-Entwickler bei Camp2Camp. Wir sitzen in der Schweiz, in Frankreich und in Deutschland seit 2018 in München. Im Geospatial-Department beteiligen wir uns aktiv an vielen Phosphor projekten Unsere GDI-Lösungen GeoOrchester und GeoMapFish setzen auf diesen Projekten auf. Gleichzeitig machen wir auch viel Entwicklung à la carte, wenn die Anwendungsfälle spezifischer sind, dass diese Lösungen sie nicht abdecken. Camp2Camp Camp besteht außerdem aus der, einem Business-Management-Software-Department, was wir mit dem der Udo Open Source Software als ERP-System arbeitet und dem Infrastructure-Department, welches sich um die IT-Infrastructure kümmert. Heute geht es um GeoNetwork network ui Ich werde nicht allzu viel über GeoNetwork network sprechen. ist hier wahrscheinlich auch vielen Leuten bereits ein Begriff als Open Source-Projekt und OGC-Katalogdienst. GeoNetwork hat ein sehr mächtiges Backend mit der, seiner REST-API, dem Suchindex auf Elasticsearch basierend, den Schemata, die es erlauben, Metadaten in jeglichen äh, Formen im, äh, zu, zu harvesten und im Backend äh, in der Datenbank abzuspeichern. Die Benutzeroberfläche von GeoNetwork ist in den letzten Jahren sehr komplex geworden mit äh, der Suche und Karte auf der Benutzerseite und der Administrationsoberfläche auf der Administrationsseite. Das Ganze sieht so ungefähr aus. Es gibt für den Nutzer die Suchmaske und den Kartenviewer, wahrscheinlich vielen Leuten ja äh, auch schon bekannt, äh, der Metadateneditor, um die Metadaten zu verändern und die Administrationsoberfläche für die Administratoren. Im letzten Major-Release, GeoNetwork 4, wurden am Backend sehr große Änderungen äh, vorgenommen. Es wurde Lucene durch Elasticsearch als Search Engine äh, äh, abgelöst. Am Frontend hingegen wurden keine so umfangreichen Änderungen vorgenommen und auch kein großes refactoring vorgenommen. So basiert technisch das Frontend nach wie vor auf AngularJS die die App oder das das Frontend wird in der im Java Backend äh, zusammengebundelt und befindet sich im gleichen Code Repository und in den letzten Jahren hat sich die Entwicklung im modernen JavaScript ökosystem des Frontends als immer schwieriger herausgestellt und spätestens seit letztem Sommer äh, wo AngularJS End of life, der Support abgelaufen ist, hat sich die Frage nach einer Migration immer lauter gestellt. Migration würde in diesem Fall aber einem Rewrite im Prinzip gleichkommen und bei so einer großen Anwendung wie Geo Network einem enormen zeitlichen und finanziellen Umfang. Andere Schwierigkeiten sind für Frontend-Entwickler manchmal vielleicht auch das komplexe Jahre-Bildsystem und die Personalisierung und Gaming-Optionen im Frontend sind in gewisser Weise auch begrenzt. So ist vor zwei Jahren die Idee von GeoNetwork ui entstanden, die Neuentwicklung einer UI parallel zur existierenden Benutzeroberfläche. Das Ziel war hier nicht, den kompletten Funktionsumfang komplett zu migrieren, sondern vielmehr die bestehende UI zu ergänzen. Fokus wurde hier auf den Nutzer gelegt da hier eine eine, eine eine erweiterte oder eine Alternative sicherlich dringender war als für die Administratoroberfläche Ziel von GeoNetwork UI ist die Weiterentwicklung und Pflege zu erleichtern mit der Idee, dass Neuentwicklungen hauptsächlich in, in GeoNetwork UI einfließen, was die Benutzeroberfläche betrifft und die Pflege äh, dadurch im GeoNetwork an der Oberfläche gemindert wird oder der Pflegeaufwand. Weitere Möglichkeiten und Motivation im Zuge von GeoNetwork ui äh, waren, im Prinzip waren sicherlich auch einen ein Schwerpunkt auf, die, auf eine gute Performance zu legen, die Personalisierungsmöglichkeiten äh, zu erweitern, und auch die Integration in andere Apps mittels Web Components zu ermöglichen. Die technische Basis heute von GeoNetwork UI ist Angular, also nicht mehr AngularJS, sondern die, die, das neue Framework, was mittlerweile in der Version 13 ist. Ähm, Angular mit dem Wrapper NX als äh, CSS-Framework wird Tailwind-CSS Verwendet als kartografische Bibliothek äh, Open Layers und als äh, zur Entwicklung und visuellen Tests von Präsentationskomponenten äh, ist auch Storybook eingebunden. GeoNetwork UI schöpft mehrere Konzepte aus. Eins ist, sind sicherlich die sogenannten Monorepositories. Die Idee, dass ein Repository für verschiedene Apps äh, fungiert und der, der gleiche Code als Basis dient. Dabei wird der Code in Apps und Libraries getrennt und innerhalb der Libraries äh, wiederum äh, in Smart- und Präsentationskomponenten, aber dazu gleich etwas mehr. Äh, State Management und seine Macht werden mit RxJS ausgeschöpft. So dass die Code-Organisation im Prinzip so aussieht. Wir haben die Smart Components, Präsentationskomponenten, die sich in Libraries wiederfinden und die App, wenn die darauf basierenden entwickelten Apps, bedienen sich an diesen Libraries. Da gibt es zum einen die Mini-Apps in Form von Web Components, aber auch ganz komplette Anwendungen. Die Smart Components sind dabei für die Datenabfrage und Aufbereitung zuständig. Sie werden von einem zentralen Store gefüttert und geben die aufbereiteten Daten an sogenannte DAM oder Präsentationskomponenten weiter, die für die Anzeige zuständig sind. Im Code sieht das Ganze dann so aus. Hier haben wir ein Beispiel von einem Smart Component, der zum Beispiel die Download-Links eines Metadateneintrags aufbereitet, er filtert sie in verschiedene Kategorien, fragt im Hintergrund noch die PFS ab, welche Datenformate sie anbieten und gibt das Ganze dann weiter an seinen Präsentationskomponenten. Das eigentliche Präsentationstemplate vom Smart Component ist sehr klein, hier wird der Präsentationskomponent eingebunden und dieser sieht dann wie folgt aus. Er hat eine kleine minimale Logik selbst, so gut wie nichts. Dafür aber ein ausführlicheres Template mit äh, mehr Styling, äh, was die, die Darstellung der, der Daten gewährleistet. Die Präsentationskomponenten werden in GeoNetwork UI in den UI Libraries äh, sich wiederfinden die Smart Components in den Feature Libraries. Zusätzlich gibt es noch zwei generierte Libraries für die Kommunikation mit den Backends, mit dem Geo Network Backend und dem Data Feeder Backend, dazu gleich noch mehr. Und verschiedene Utility Libraries für die Übersetzungen, um die Konfiguration zu laden oder auch Daten zu laden. <lacht> Die Mini-Apps äh, sind auf ganz bestimmte gezielte Anwendungsfälle ausgerichtet. Sie bedienen sich dabei an den Smart Components, sind sehr einfach einzubetten. Das ist im Prinzip ein HTML-Element, was über seine Attribute die App konfiguriert. Zusätzlich äh, wird nur das äh, ge gebildete äh, Script äh, muss eingebunden werden, sowie die, das CSS-Stylesheet und somit bekommt man einen Komponenten, der in jegliche Anwendungen eingebunden werden kann. Die kompletten Anwendungen von GeoNetwork UI bedienen sich an den gleichen Smart Components wie die Mini-Apps. Die bisher bestehenden Anwendungen sind der Data Feeder und der Data Hub, die ich im Folgenden kurz vorstellen möchte. Der Data Feeder ist ein Wizard für den Geodaten Upload, mit dem Ziel einer einfachen Datenpublikation. Im Hintergrund werden dabei OGC-Dienste im Geo-Server erstellt und deren Metadaten in Geo-Network veröffentlicht. Das Ganze sieht so aus. Man landet auf der, Star, auf der Landingpage oder auf der Startseite vom vom Datafeeder. Hier muss man nur einen Geodatensatz auswählen und bestätigen, dass man die Rechte hat, diesen zu publizieren. Im nächsten Schritt wird der Nutzer gebeten, das Koordinatensystem zu bestätigen und das Encoding, das wird einem auch nochmal ein Extrakt aus dem Datensatz vorgezeigt und der, der geografische Umfang um zu entscheiden, ob das Ganze Sinn macht. Anschließend muss man einen Titel und eine Beschreibung für den Datensatz angeben. Man kann Keywords vergeben, die von einem Thesaurus kommen, hier vom Inspire-Thesaurus über GeoNetwork. network Es wird gefragt, von wann die Daten sind und für welchen Maßstab sie erfasst wurden und der Erfassungsprozess kann noch beschrieben werden. Und ein Klick weiter und diese Daten finden sich im GeoServer und werden in in in GeoNetwork auffindbar gemacht. Die zweite Anwendung, die in GeoNetwork UI bisher entwickelt wurde, ist der Data Hub, ein Open Data Portal mit dem Ziel, eine einfache Nutzeroberfläche zu bieten, Vorschau für Geo- und nicht geodaten zu ermöglichen. Um, der Data Hub ist ein, der, die UI vom Data Hub ist ein Entwurf einer UX Designerin, was meiner Meinung nach als Ergebnis eine moderne scroll-zentrierte Benutzeroberfläche ergeben hat, die ich gleich auch kurz im Demo vorstellen möchte. Sie gliedert sich im Prinzip in zwei Seiten. Es gibt die zentrale Suchseite sehr einfach gehalten und die Seite eines Metadateneintrags, dieser äh, gliedert sich in allgemeine Informationen, in die Vorschau, äh, in Form von Karte und Tabelle, in Download Links, weitere Links, API-URLs äh, und verwandte Einträge. der der Data Hub äh, richtet sich ganz eindeutig an Open Data. Hier äh, schöpft er die, die Möglichkeit von GeoNetwork aus, dass GeoNetwork diese Kataloge, Kataloge ernten kann und die Open Data äh, Metadaten speichern kann. Äh, der Data Hub übernimmt die einfache Darstellung dieser Metadaten und ermöglicht die Vorschau von Geodaten, aber auch von nicht raumbezogenen Daten. Wir nutzen im Data DataHub GeoNetwork als Backend. Das äh, passiert mittels äh, Mappings. Diese Mappings sind im Prinzip äh, beliebig erweiterbar, so dass es ebenfalls denkbar wäre, den DataHub an einen anderen äh, Katalogdienst als Backend anzuschließen. Die Kommunikation mit den OGC-Diensten, die notwendig ist, wenn wir zum Beispiel die Get Capabilities äh, anfragen müssen, passiert mit äh, einer leicht, Gewichtigen JavaScript Library namens OGC Client, deren Ziel ist es, eine robuste Kommunikation zu gewährleisten, unabhängig von den verwendeten OGC-Dienstversionen. Die Personalisierung im Data Hub sieht heute so aus, dass es eine Konfigurationsdatei gibt. Hier wird die Katalog-API angegeben, an dem sich der Data Hub ähm, bedienen soll. Es kann eine proxy URL angegeben werden, es können CSS-Werte äh, überschrieben werden, um Farben und Fonds anzupassen. Das gleiche auch mit dem Text in der UI. Äh, in dem Fall wird das Übersetzungssystem überschrieben. Ähm, zum Theming vielleicht noch der, die Bemerkung, dass wir auf Tailwind CSS gesetzt haben, weil Tailwind ist äh, erlaubt, seine Klassen in der Konfiguration mittels CSS-Variablen zu definieren, was wiederum es ermöglicht, diese in der Konfiguration zu personalisieren. Und als letzter Punkt bez bezüglich der Personalisierung sicherlich auch oder das, das mächtigste Werkzeug ist das Ziel der, der Architektur von GeoNetwork UI dass vor allen Dingen eine entwicklungsbasierte Anpassung sehr einfach sein soll, indem verschiedene Bausteine wiederverwendet werden können, man sich bei der Entwicklung einer App an den Libraries bedienen kann und fertige Smart Components und Präsentationskomponenten zur Verfügung stellen. Herausforderungen bei der Entwicklung vom Data Hub gab es verschiedene. Eine war sicherlich oder ist sicherlich nach wie vor die Erkennung und Kategorisierung der Datenformate, mit welchen Protokollen Daten angeboten werden, was in der Open Data Welt auch nicht immer die gleichen sind wie in der OGC-Welt oder beziehungsweise überhaupt nicht die gleichen, sondern dass man diese beiden Welten äh, so verknüpft, dass es Sinn macht. Ähm, und zum anderen auch die Tatsache, dass die Daten eben nicht unsere Daten sind, wie es in einem Katalogdienst eben so ist, sondern dass sie von immer, dass sie von irgendwo kommen können und im Prinzip immer etwas gehen kann, das zu handhaben. Eine kurze Demo von DataHub. Hier sehen wir die Startseite von der Instanz von Eau de France, der Region in Nordfrankreich. Man landet auf einer Suchmaske. Per Default werden einem erstmal alle Ergebnisse in einem Infinite Scroll präsentiert. Wenn man in diesen Ergebnissen jetzt etwas genauer suchen möchte, werden einem Vorschläge gemacht. Auf einen Metadateneintrag kann man äh, direkt drauf kommen. Ein Metadateneintrag äh, gliedert sich in die vier Bereiche Allgemeines, Vorschau, Zugriff und Links. Äh, Im Allgemeinen ist die Beschreibung äh, des Metadatensatzes, die Keywords. weitere Informationen über die Metadaten sowie die Nutzungsbedingungen und der Kontaktpunkt. Wenn wir runter zur Vorschau gehen, haben wir die Vorschau in Form einer Karte. In diesem Fall haben wir drei Layer von einem WMS. Die gleichen Layer werden auch als WFS angeboten. Wir können die Dienste abfragen, Feature-Info oder direkt die Informationen aus den Vektor-Features bekommen. Neben der Kartenvorschau gibt es die Tabellenvorschau. Die ist verfügbar sowohl für die Geodaten als auch für die nicht raumbezogenen Daten. Da auch verschiedene Quellen hinter. Uh, unterhalb der Vorschau finden sich die Download-Links wieder. Da gibt es sowohl die statischen Dateien, die auf, äh, irgendwo auf einem Server liegen, als auch die äh, Webdienste, die verschiedene Formate anbieten. Die werden im Hintergrund abgefragt, welche Formate hier verfügbar sind. Und entsprechend äh, kann man eben die Daten herunterladen. Unter den Download-Links gibt es weitere Links, wie zum Beispiel Webseiten oder andere äh, Links und die äh, URLs zu den APIs finden sich hier wieder. Da wird nicht äh, drauf verlinkt, sondern die URL wird in die Zwischenablage. Gelegt, was in dem Sinne einer API meistens mehr Sinn macht, als eine API zu öffnen, die ohne Parameter nur eine Fehlermeldung gibt, so dass man das jetzt zum Beispiel in QGIS oder in ein anderes Programm kopieren kann. Zu guter Letzt noch die verwandten Metadateneinträge, die es ermöglichen, weiter im Data Hub zu navigieren auf andere Metadatensätze. Kleiner Ausblick auf auf 2020, auf 2022 für dieses Jahr. Wir haben bereits wieder begonnen, Weiterentwicklung am Data Hub zu machen, an der UI-Suche, Navigation und Personalisierung. Und parallel ist auch der Gedanke entstanden, einen Metadaten-Editor innerhalb von GeoNetwork UI zu entwickeln. Dafür laufen gerade die Vorbereitungen. Um ein Crowdfunding zu organisieren, also wenn da irgendwo ein Tassier besteht, sind wir natürlich immer ganz ohr. Und das zu, zu guter Letzt will ich euch natürlich alle herzlich einladen, bei GitHub vorbeizugucken. Hier findet ihr den Code, die Dokumentation und wir freuen uns immer um jedes Feedback, jede Beteiligung. Vielen Dank somit äh, für, ihr, für Eure Aufmerksamkeit und natürlich auch für die, an die Auftraggeber, die die Weiterentwicklung am Projekt im letzten Jahr ermöglicht haben. Ja, vielen Dank an uh, Tobias Khor und Olivier Guyot für den tollen Vortrag zu GEO Network UI. Ähm, Tobias und Olivier stehen jetzt live ähm, für Fragen und Antworten zur Verfügung. Über die Chat-Funktion sind ja einige Fragen reingekommen, wir gucken uns die mal an. Die erste Frage an euch Tobias und Olivier ist, wie groß ist die Entwickler-Community für GeoNetwork ui Ja, also zu der Frage muss man im Moment noch beantworten, dass das Projekt sicherlich noch in seinen Anfangsschuhen steckt, also bislang arbeiten wir da jetzt zum größten Teil dran was allerdings schon zur zweiten Frage vielleicht überleitet. Also alles ist Open Source und uh -huh. äh, ja, das, das Geschäftsmodell ist, ähm, ist ja, das ist, äh, Support. Äh, äh, Im Prinzip äh, ist das das Geschäftsmodell, was hinter dem hinter Network UI ste steht. Allerdings muss man, denke ich, auch mit betrachten, dass hinter GeoNetwork selbst eine recht große Community steht. Aus ja, sicherlich drei Firmen, die da sich sehr stark dran beteiligen. Mit acht bis zehn Entwicklern und ja, GeoNetwork UI eigentlich schon eine, eine Idee ist, für das Frontend von GeoNetwork langfristig zu werden. Oder immer mehr zu erstmal als Alternative zu ersetzen, aber es ähm, dann vielleicht auch irgendwann ablösen zu können. Und ja, also ich denke, da, da besteht das Potenzial, dass sich da die Community noch vergrößert. Ja, ja, vielen Dank. Du hattest ja jetzt auch schon die zweite Frage beantwortet, ähm, ob das alles Open Source ist und äh, wie das Geschäftsmodell dahinter aussieht. Ähm, Frage ist, denke ich, mir auch beantwortet. Vielen Dank. Es ist noch eine weitere Frage reingekommen. Ist der Data Hub eine Cloud-Anwendung oder ein Open-Source-Projekt? Nein, also es ist ein Open-Source-Projekt. Es ist Teil von GeoNetwork UI. Mhm. Es ist eine dieser sogenannten Apps in GeoNetwork UI. Also GeoNetwork UI stellt sich aus diversen Libraries zusammen wie ich eben im Vortrag kurz vorgestellt habe, die sich aus sogenannten Smart- und dump Components zusammensetzen. Und dieser Data Hub ist aus diesen Komponenten zusammengebaut. Also es gibt da noch äh, quasi eine Schicht, die oben aufsetzt, ähm, um diese Komponenten einzubinden. Ähm, aber der Data Hub ist, ist Teil des GeoNetwork-UI-Projektes. Okay, ja, vielen Dank. Ähm, ich denke mir eine Frage... Haben wir noch mit der Bitte vielleicht um eine kurze Antwort? Was sind denn so die Herausforderungen bei der Entwicklung von einem ja sehr modular aufgebauten Projekt, was ihr jetzt mit Geo Network UI angegangen seid im Vergleich mit Mini Apps und ihr wollt es mit für Web Components entwickeln im Vergleich zu der alten Oberfläche? Was sind so die, die, die Schlagworte, die der große Unterschied in der Entwicklung? Worauf muss ja. man da achten? Also ich glaube, es hat, äh, dieser Ansatz hat schon sehr viel Potenzial von der Wiederverwendbarkeit her, dass man den gleichen Code quasi in ganz einfachen Apps verwenden kann, aber auch bei sehr ausführlichen Portalen. Ähm, was man immer im Hintergrund haben, äh, im Hintergrund äh, im Kopf haben muss, ist schon, dass der Code halt nicht nur an einer Stelle ver verwendet wird, sondern wenn man dann Änderungen vornimmt, muss man sich schon bewusst sein, wo diese Sachen ungefähr genutzt werden. Nicht, dass man dann etwas äh, auf einen, zu, zu speziell auf einen Anwendungsfall versucht zu programmieren, was aber eigentlich sehr allgemein gedacht ist und was woanders nochmal in einem anderen Kontext genutzt wird. Ja, stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Dann vielen Dank äh, nochmal an Tobias Kor und Olivier Guyot von Camp2Camp für den ganz tollen Vortrag und auch nochmal vielen Dank dafür, dass ihr die Fragen beantwortet habt.